Du bist das Reservoir meiner Liebe Ausgetrocknet von den Wolken, sie waren wie Diebe Du bist ein Avatar meiner Liebe Ich kontrolliere dich, wenn ich mit dir spiele Malaga, oh Malaga, wärst du eine Stadt, wäre ich nicht immer in Gefahr Malaga, oh Malaga, wärst du eine Stadt, wäre ich nicht immer in Gefahr Wird es leichter mit der Zeit oder schwerer mit Vergangenheit Dein Körper ist die Wahrheit meiner Aura in Malaga, wie viel hast du verdrängt und dich nicht mehr kennt. Sieh alles auf, dein Name auch. Aus Julia wird Malaga. So wunderbar auf 100, 100k Oder tausend bist digital das ist mir egal, denn ich bin nicht normal Und du bist nicht real, du bist wild Wie ein Jaguar. bei dir bin ich in Gefahr, ich kann nichts mehr sehen Und mich nicht wegdrehen, du bist überall Der Blick auf das Meer ist normal geworden Ich fühl mich wie ein Kind, ich habe keine Sorgen Berlin im Frühjahr, ich nenne dich Malaga Bei dir mach ich Urlaub, aber ohne dass ich dich bezahle. 100 K oder 1000 M bist digital, und das ist mir egal, denn ich bin nicht normal und du bist nicht real, du bist wild wie ein Jan Bei dir bin ich in Gefahr, ich kann nichts mehr sehen und mich nicht wegdrängen, du bist überall. wunderbar, ist mir egal, denn ich bin nicht normal und du bist nicht real, du bist wild wie ein Januar. Bei bin ich in Gefahr, ich kann nichts mehr sehen.